willkommen zu den zu dem Kick of der Land communities Ich bin Lavinia Jonika und ja, wir sind im Raum A hier. Und Janika Budde ist im Raum B mit den ganzen anderen Kollegen, die Kolleginnen und Kollegen, die sich auch angemeldet haben. Noch mal ganz kurz zum Housekeeping auch an dieser Stelle. Dadurch, dass wir sehr viele sind, werden wir ähm, ähm, Möchte ich Sie bitten, dass Sie Ihr Mikrofon ausschalten und nur anschalten, wenn Sie sprechen. Ähm, wir freuen uns, wenn Sie uns viele Fragen in den Chat stellen, dann können wir diese entweder sofort beantworten oder ähm, im Nachhinein. Und ähm, dadurch, dass einige heute ähm, fehlen, ähm, haben wir entschieden, dass wir diesen inhaltlichen Input nochmal aufzeichnen und es dann zur Verfügung stellen, damit jeder ähm, informiert ist über den aktuellen Stand. Danke dafür. Ähm, ich möchte ganz kurz ähm, Ihnen ein paar Key Facts der Land community sagen, ein paar der Prinzipien für die Zusammenarbeit, etwas Organisatorisches. Und dann als letzter Punkt werden Sie 40 Minuten Zeit haben, um schon mal Ihre eigene Community ähm, zu begrüßen und schon die ersten Punkte miteinander zu besprechen. Ähm, so, Land Communities. Warum? Wir haben ähm, diesen Grundlagenkurs für Digitalisierungsstrategien in Studium und Lehre äh, konzipiert und wollten sehr gerne anhand dieser Themen auch die Möglichkeit denjenigen anbieten, die sich gerne austauschen, miteinander in Verbindung, in Kontakt kommen wollen, einfach auch ermöglichen. Das heißt, äh, die Lerncommunities sind kursbezogen, äh, sie haben die Themen des Kurses, Sie sind in einem begrenzten Zeitrahmen, ähm, das heißt auch bis zum 26. Juli, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht nachher auch weiter in dieser Community bleiben können. Es ist nur, dass wir äh, diesen kursbezogenen Austausch in diesem Rahmen ähm, moderieren. Wir haben bewusst die Communities nicht sehr groß gestaltet. Wir haben hier bis zu sechs Personen zugelassen und eingeteilt. Und äh, wir haben äh, hochschulinterne und hochschulübergreifende Communities. Das heißt, wir haben etliche Hochschulen, die sich ähm, als Team angemeldet haben und einige, die äh, als Einzelanmeldungen ähm, dabei sind, die haben wir dann äh, mit anderen Personen aus anderen Hochschulen zusammen äh, zu einer hochschulübergreifenden Community zusammengebracht. Ähm, und ein paar Zahlen. Insgesamt haben wir 270 Anmeldungen für die Lerncommunities. Ich glaube, das ist nicht die letzte Zahl. In der Zwischenzeit kommen ja, fast minütlich E-Mails an, kann ich nochmal an der Community teilnehmen. Vielleicht wird sich das nochmal ändern. Ähm, aber zurzeit haben wir 52 Communities und äh, aus diesem Grund haben wir uns aufgeteilt auf diese zwei äh, Zoom-Räume, weil wir sonst das äh, technisch gar nicht bewältigen können. Und wir sind jetzt hier die Gruppe A, das heißt äh, auch, dass Sie immer vor jeder einzelnen Community auch eine Zahl haben und einen Buchstaben. Der ist wichtig. Ähm, sechs, 16 hochschulinterne äh, Communities äh, treffen sich heute auch. Und die 36 hochschulübergreifenden Communities. Genau, darüber sind wir wirklich auch sehr dankbar und auch sehr äh, neugierig, wie diese Zusammenarbeit äh, funktionieren wird, äh, weil wir in so einem großen Umfang äh, die Lern-Communities noch nicht durchgeführt haben in diesem Kurs und äh, sind sehr gespannt. Ähm, ganz kurz nochmal, um das einzusortieren zum Kursaufbau. Ähm, die Live-Online-Sessions sind, wie gesagt, schon in der letzten Sitzung wöchentlich. Sie finden wöchentlich statt. Auf unserer Website haben wir eine Materialbox zur Verfügung gestellt, wo Sie alle Aufzeichnungen finden können und die PowerPoint-Folien und sonstige Materialien. Und wir haben ein Austauschforum für den kompletten Kurs auf Mattermost. Was die Lern-Communities angeht, ähm, bestehen die aus ähm, Live-Online-Treffen. Äh, Sie werden in der Community sich fünfmal treffen. Heute ist das erste Mal. Ähm, das letzte Mal äh, ist es am 26. Juli. Da treffen wir uns auch wieder alle zusammen im Plenum. Und die drei Mal, die dazwischen sind, sind selbst organisiert von Ihnen. Die Selbstlernphasen, jede einzelne von Ihnen äh, hat dieses Kursbuch schon bekommen, letzte Woche, ähm, da gibt es Aufgaben, Kursaufgaben zu lösen, dafür sind so ungefähr 60 Minuten geplant für jede Aufgabe und wenn Sie dann zusammenkommen in den Lerncommunities, werden Sie über diese ähm, Aufgaben sprechen. Für alle Personen, die eine Teilnahmebescheinigung äh, benötigen, haben wir uns äh, die Challenges äh, ausgedacht. Challenges bedeutet in diesem Fall nicht, dass sie untereinander einen Wettbewerb äh, machen, sondern einfach einen Wettbewerb im Sinne von ähm, ähm, Ideen teilen mit ihrem eigenen Team an der Hochschule und äh, einfach mit sich auch selber. Genau. Das Workbook. Ähm, wir haben... Ähm, dieses Workbook erstellt, das Sie wahrscheinlich schon gesehen haben. Es enthält ähm, erstens die drei Kursaufgaben. Und diese Kursaufgaben sind nach dem gleichen Prinzip immer gestaltet. Ähm, es gibt eine Rechercheaufgabe, es gibt eine, eine Reflexionsaufgabe und zum Schluss gibt es eine ähm, Aufgabe zu teilen. Und das ist aber auch der Teil, den Sie nachher einreichen für die Challenge. Ähm, wir äh, haben versucht, äh, einen Ablauf ähm, für jedes einzelne Treffen zu ähm, konzipieren. Das finden Sie auch ähm, in dem Workbook. Sie müssen sich nicht daran halten, Sie können aber, also wie, wie, Sie, gestalten, wie Sie die Abläufe in Ihrer äh, Lerncommunity gestalten, das bleibt Ihnen überlassen. Aber wenn Sie ein bisschen ähm, Guidance brauchen, können Sie den äh, selbstverständlich nutzen. Ähm, Sie finden in dem Workbook auch einen Zeitplan, auch gerade für diesen ähm, Ablauf, das vielleicht ähm, an der einen oder anderen Stelle vielleicht hilfreich ist. Was die Challenge angeht, ähm, wir sind gerade dabei, ähm, auf der Website ähm, ein Formular einzurichten, wo Sie dann Ihr Dokument dann hochladen können. Genau, ähm, da. Ähm, Die Kursaufgaben... Im Workbook sind, ähm, orientieren sich an den Kursthemen. Diese Grafik hatte ich vorhin schon, aber ich will Ihnen noch mal kurz zeigen. Wir haben drei Aufgaben konzipiert. Die sind zu dem Thema strategische Ziele vom Profil her denken. Dann ähm, Partizipation und Kommunikation alle mitnehmen. Und die letzte Aufgabe bezieht sich auf die Unterstützungsstrukturen strategisch gestalten. Das sind die, schwer, die drei Schwerpunkte, wo wir die Kursaufgaben haben. Ähm, wie Sie sehen, haben Sie ungefähr ähm, zwei Wochen Zeit für jede Kursaufgabe. Das ist aber auch nur eine Richtlinie, die wir uns überlegt haben, wenn Sie in der Community sagen, Sie wollen äh, nur eine Woche Zeit sich nehmen oder vielleicht sogar drei Wochen, das ist auch äh, fine with us. Ähm, bitte entscheiden Sie selber und am besten heute noch mal Ihre Zeitpläne und Ihre Termine, äh, wie Sie da gemeinsam äh, zusammenkommen wollen und welchen Zeitplan Sie sich genau geben. Auch das hier ist als Richtlinien nur zu sehen. So. Ähm, organisatorisches. Wir gehen davon aus, dass ähm, auch, dass die Communities sich ein bisschen verändern werden, als das, was wir jetzt schon in unseren Tabellen haben. Das heißt, es kann sein, dass die eine oder andere von Ihnen ausfällt oder neue Personen wollen hinzukommen. Oder solche, die heute gar nicht dabei waren, kommen dann nachher nochmal. Aus diesem Grund haben wir diese land community börse eingerichtet, Teilen Sie bitte den Anteil mit, falls bei Ihnen noch jemand fehlt und Sie sind zum Beispiel aus irgendeinem Grund plötzlich nur zu dritt. Äh, schreiben Sie einfach, wir haben noch ein paar Plätze frei, wer möchte einfach zu uns kommen. Ähm, genau das Gleiche, ähm, wenn Sie ähm, einen Platz noch suchen, weil Ihre Community ja zu voll ist oder Sie haben sich äh, nachträglich dafür ähm, Begeistert, schreiben Sie einfach in der Börse und lassen Sie wissen, wie viele Plätze Sie brauchen und vielleicht gibt es an einer eine oder anderen eine Stelle noch die Möglichkeit einzusteigen. Unabhängig davon haben wir den Kommunikationskanal für die gesamte Gruppe auf MetaMost. Das ist auch immer ganz gut zu nutzen, auch für Organisatorisches. In den Lerncommunities an sich, also die drei selbstorganisierte Treffen, sind Sie selbst zuständig, nicht nur für den Zeitplan, sondern auch für die technische Infrastruktur. Das heißt, ähm, entscheiden Sie heute bitte, wer von Ihnen ein Videokonferenzsystem äh, zur Verfügung hat und wer kann äh, den äh, Zoom- oder Blickbutton-Raum zur Verfügung stellen für diese Sitzungen. Ein ganz wichtiger Aspekt äh, ist äh, der Hinweis zum Datenschutz. Und äh, vielleicht kann einer meiner Kollegen äh, das nochmal in den Chat posten. Sollten Sie den noch nicht bearbeitet haben, möchte ich Sie wirklich bitten, ähm, das zu tun. Ähm, es geht darum, dass wir ähm, ähm, die, äh, Ihre Kontaktdaten äh, an anderen Teilnehmer in Ihrer Community nicht weitergeben dürfen. Außer Sie äh, stimmen diesen äh, Datenschutzhinweis äh, ausdrücklich zu. Wenn Sie das gemacht haben, dann können wir ähm, Ihren Community-Mitgliedern mitteilen, wer, äh, wo sie hingehören und wo die E-Mail-Adressen sind von den anderen. Deswegen ist das wichtig. Genau. Und der letzte Punkt ist, ähm, die Challenge äh, für die Teilnahmebescheinigung wäre bis zum 26.08. einzureichen. Ein Abgabeort, wie gesagt, werden wir Ihnen zeitnah mitteilen. So. Und ähm, für den Support, auch an dieser Stelle, ähm, wenn es darum geht, ähm, was äh, das Learning Design oder das Design der Community Arbeit äh, angeht, bitte melden Sie sich äh, unbedingt bei mir. Ich werde versuchen, Ihnen sehr äh, zeitnah zu helfen. Ähm, meine Kollegin Katja Engelhaus ist zuständig für das Teilnahme Management. Ähm, wenn Sie aus einer Community in die andere wollen oder Engelbert, was ist schief gelaufen? Schreiben Sie gerne Frau Engelhaus und mir auch gleichzeitig, damit wir Bescheid wissen und damit wir Sie schnell unterstützen können. Und Frau Buder ist zuständig für die inhaltlichen Themen. Wenn Sie Fragen tatsächlich haben zu ähm, zu den äh, Kursaufgaben, inhaltliche Natur, wenn Sie etwas zum Beispiel in der Community nicht ganz verstehen oder Sie Anregungen haben, für wie man etwas besser formulieren kann oder wie man besser mit ähm, einem Thema vorankommen kann, schreiben Sie gerne der Frau äh, Bouderen dazu. Unabhängig davon, wenn Sie es nicht wissen, wem Sie schreiben, schreiben Sie uns allen, das passt immer. Okay. Ähm, an dieser Stelle ähm, das erste Treffen an Ihrer Community ist heute. Wir werden versuchen, äh, dass ähm, Sie jetzt alle in den entsprechenden äh, Gruppen reinkommen. Ähm, Nochmal von meiner Seite zum, äh, gebe ich, möchte, möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Ähm, lernen Sie sich heute kennen. Wer ist in Ihrer Community? Ähm, legen Sie Termine fest? Wann möchten Sie sich treffen? Am besten gleich alle Termine. Ähm, und ähm, legen Sie fest, wer von Ihnen ähm, den äh, Videokonferenzraum zur Verfügung stellt, damit diese Person dann die, äh, Ihnen den Link zukommen lässt. Und am besten wäre es natürlich, wenn Sie auch gleich eine Moderatorenrolle äh, festlegen, damit eine Person Ansprechpartner ist äh, für, die, für das Organisatorische in der Gruppe. Das alles finden Sie aber im Workbook. Am besten ist es auch, wenn Sie das Workbook äh, gleich äh, aufrufen und dabei haben. Das Workbook steht auch auf äh, der Website. Wir haben es äh, bereits verlinkt. Auch das könnte, äh, äh, könnte jetzt in den Chat nochmal rein. Ähm, äh, sowohl das äh, Word-Dokument, das Sie äh, selber erweitern und bearbeiten können, als auch das äh, PDF-Dokument, das Sie einfach als Referenz nochmal äh, aufrufen können. Und äh, wir sehen uns in dieser Runde am 26. Juli wieder. Dann viel Erfolg und äh, alles Gute. Alles klar, Danke Ihnen. Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön.